Hallo, in diesem Video geht es um Personas. Personas dienen dazu, um die Informationen, die man in irgendeiner Form bereits über Nutzerinnen und Nutzer gesammelt hat, zu strukturieren und vernünftig darzustellen und aufbereiten, sodass sie dann halt im weiteren Verlauf des Usability Engineerings eingesetzt werden können. Schauen wir uns das, das Ganze etwas genauer an. Personas sind letztendlich fiktive Nutzerinnen und Nutzer mit bestimmten Eigenschaften. Das heißt, es handelt sich hierbei nicht um konkrete Personen, die Sie vielleicht tatsächlich während der inhaltlichen Erfassung irgendwie kennengelernt haben, sondern es geht um fiktive Personen, die eine ganze Nutzergruppe repräsentieren. Diese Personas repräsentieren also eine Nutzergruppe und haben dementsprechend auch einen ganz bestimmten Bezug zum zu entwickelnden Produkt. Dieser Bezug kann sehr unterschiedlich sein. Es kann also zum Beispiel die direkte Nutzung eines Produktes sein für bestimmte Anwendungsfälle. Es kann aber auch sein, dass es sich um Personen handelt, die das Produkt vielleicht nur indirekt benutzen, zum Beispiel weil sie das Produkt nur starten und stoppen und dergleichen. Das heißt... Es muss nicht unbedingt immer nur so praktisch die Frontend-Nutzergruppe sein, sondern es können auch andere Personen sein, die mit Personas beschrieben werden. Personas dienen dazu, weil sie halt einen recht ja, persönlichen Charakter haben, sich in eine Nutzerinnengruppe besser hineinversetzen zu können. Das heißt, das Ziel ist unter anderem nicht nur, die Informationen über die Nutzerinnen und Nutzer zu erarbeiten und ähm, aufzulisten, sondern letztendlich auch im Entwicklungsteam eine gewisse Empathie für die Nutzerinnen und Nutzer herzustellen. Wie sieht eine solche Persona aus? Ich habe hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht, ein sehr vereinfachtes Beispiel für eine äh, Persona, die jetzt vielleicht für einen ähm, Online-Technikshop definiert wurde. Die Persona hat auf jeden Fall, wie das bei Personen normalerweise auch so ist, wir wollen ja Empathie herstellen, hat diese Persona natürlich einen Namen. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle meinen persönlichen Namen ausgewählt. Normalerweise sollte man davon allerdings Abstand nehmen. Das heißt, man sollte nicht unbedingt einen Namen verwenden von Personen, die vielleicht tatsächlich im Rahmen der Anforderungsanalyse irgendwie gesprochen wurden oder analysiert wurden, sondern man sollte fiktive Namen nehmen, einfach um auch niemanden vor den Kopf zu stoßen. Ja. Ähm, dann gibt man dazu noch Informationen an, wie zum Beispiel, wie alt ist diese Person üblicherweise, also ist ja eine fiktive Person, also hat man so eine grundlegende Vorstellung, ähm, wie alt die Person vielleicht ist, also die, die Durchschnittsnutzerinnengruppe, gruppe ähm, welche Kenntnisse und Fähigkeiten äh, die Person hat, da habe ich jetzt hier auch einfach mal ähm, meine Kenntnisse und Fähigkeiten, also grob <lacht> skizziert, und was man natürlich ganz gern dann auch dazu hat, um einfach, wenn man eine eine, eine Person, eine fiktive Person ähm, benennen möchte, auch ein kleines Bild dazu. Ich habe jetzt hier tatsächlich ein Bild von mir genommen. Hier bietet es sich auch an, wenn möglich, mit Bildern von Personen zu arbeiten, die nicht eigentlich im äh, Projektkontext vorkommen. Wenn Sie also in Zukunft irgendwann mal eine äh, Persona definieren, nehmen Sie gern wieder ein Foto von mir, ähm, sofern ich nichts mit dem Projekt zu tun habe, dann ist das kein Problem. Sie sollten da aber auf jeden Fall darauf achten, dass Sie versuchen, die Persona praktisch als unbekannte, anonyme Person zu gestalten, aber gleichzeitig ihr ein Gesicht zu geben, sodass man halt praktisch das Gefühl hat, hier gibt es jetzt mit einmal eine weitere Person mit der und über die man letztendlich reden kann. Eine Persona hat noch weitere Eigenschaften. Zum Beispiel hat sie üblicherweise eine Motivation und zwar die Motivation, warum sie letztendlich ihr Produkt, um das es ja letztendlich geht beim äh, bei der Entwicklung, nutzen möchte. Und das hängt natürlich ganz stark äh, von dem Kontext der Persona ab. Ähm, jetzt für eine Persona wie wie mich, also eine Persona, die jetzt äh, Informatikerin ist und ähm, einigermaßen Kenntnisse hat, warum sollte die jetzt einen Technik-Online-Shop nutzen? Naja, in dem Fall vielleicht einfach, weil weil diese Personengruppe prinzipiell ab und zu mal technische Geräte kauft, aber natürlich auch ganz konkrete Vorstellungen bei diesen äh, technischen Geräten hat und deswegen nicht einfach nur in einen Discounter geht und sich irgendwas kauft, sondern ganz konkret mit Spezifikationen an einen Technik-Online-Shop herantritt. herantritt. Das heißt, das ist erstmal eine prinzipielle Motivation und wenn dann eine solche Persona mit einem ähm, also mit dem Werkzeug in Kontakt tritt, dann hat es auch ein, hat die Person auch ein ganz konkretes Ziel, das sie verfolgt. Sie möchte nämlich mit diesem Werkzeug, um das es geht, irgendwas ganz Konkretes machen. Ja. Und ähm, im Fall des Online-Shops ist es jetzt so, dass äh, die Persona Patrick Harms jetzt hier vielleicht ganz gezielt nach äh, Geräten suchen möchte in diesem Technik-Online-Shop mit bestimmten Eigenschaften und möchte vielleicht nach diesen Geräten suchen, aber diese auch gegebenenfalls untereinander vergleichen können, wenn es also mehrere Geräte gleicher Art gibt, um einfach herauszukriegen, was ist denn jetzt das beste Gerät für einen bestimmten Anwendungszweck. Die Persona kommt üblicherweise an das Werkzeug, in dem Fall jetzt hier den online technik -Shop, auch mit äh, entsprechenden Erwartungen heran. Und ähm, Erwartungen könnten jetzt natürlich auch wieder alles Mögliche sein äh, und diese sind auch sicherlich wieder sehr stark produktabhängig oder werkzeugabhängig. Wenn ich also zum Beispiel bei einem Technik-Online-Shop unterwegs bin und mich auch so ein bisschen mit Technik auskenne, dann habe ich zum Beispiel ganz bestimmte Erwartungen an die Art und Weise, wie ich meine Geräte finde. Zum Beispiel, dass ich nach bestimmten Geräteklassen suchen kann, dass ich gleichzeitig direkt äh, Informationen darüber kriege, wie funktioniert eigentlich das Gerät oder welche Charakteristiken hat dieses Gerät. Und Sie merken schon, ich bin jetzt hier sehr im Beispiel des äh, Technik-Online-Shops da gibt es, wenn wir jetzt über ein anderes Werkzeug reden würden, reden würden natürlich auch ganz andere Dinge. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir nehmen mal als Beispiel nicht einen Technik-Online-Shop, sondern wir nehmen als Beispiel zum Beispiel eine Kettensäge ja Wenn das jetzt das Werkzeug wäre, dann hätte eine bestimmte Persona vielleicht als Motivation die Kettensäge zu benutzen generell, weil die Persona vielleicht ein Haus hat mit entsprechendem Garten dran und in dem Garten natürlich ab und zu mal Gartenarbeiten gemacht werden müssen. Und für manche Gartenarbeiten ist sicherlich auch eine Kettensäge notwendig. Dann hat diese Person sicherlich bestimmte Ziele, die sie dann ganz konkret bei der Verwendung der Kettensäge erreichen möchte. Also zum Beispiel, dass sie die Ketten, Kettensäge ähm, relativ gut dafür benutzen kann, um überschaubar große Bäume jetzt zum Beispiel äh, damit zu fällen oder überschaubar gut äh, die, die Hecke schneiden zu können, wenn man das mit einer Kettensäge machen sollte. Und dementsprechend hat die Persona in dem Fall auch entsprechende Erwartungen an dieses Produkt. Zum Beispiel wird die Persona das Produkt wahrscheinlich nicht täglich verwenden, sondern ein, zwei, drei mal jährlich. Das heißt aber eben auch, dass sie erwartet, dass das Gerät immer dann, wenn sie es äh, verwenden möchte, funktioniert und natürlich, dass das Gerät ähm, dann auch längere Zeit liegen kann, unbenutzt liegen kann und trotzdem hinterher wieder einsatzbereit ist. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Sie sehen also, diese Beschreibungen sind typischerweise auch so ein bisschen ähm, bezogen auf das Produkt, um äh, das es letztendlich geht, also bezogen auf das Werkzeug. Eine Persona kann und sollte bestimmte Eigenschaften haben. Die notwendigen Elemente, die jede Persona haben sollte, sind auf jeden Fall der Name der Persona, dann demografische Informationen, zum Beispiel Alter, Beruf, Ausbildung, Funktion und Hintergrund. Das ist manchmal ganz wichtig, um äh, bestimmte Dinge einer äh, Personengruppe etwas genauer einschätzen zu können, vielleicht auch etwas genauer beschreiben zu können. Ähm, und manchmal ist es auch wichtig, da zu wissen, ähm, wie passt dieser, äh, dieser demografische Hintergrund auch zu dem Werkzeug, von dem wir hier jetzt gerade reden. Also zum Beispiel... Ähm, Handwerker, die zu Hause etwas machen, haben sicherlich noch mal ganz andere Ansprüche an ein äh, technisches Gerät, was sie halt für die Gartenarbeit einsetzen, als jetzt äh, zum Beispiel Personen, die sich sonst im beruflichen Kontext eher wenig mit Handwerk auskennen, sondern äh, für die der Garten äh, vielleicht ein, eine Sache ist, wo sie jetzt so ein bisschen Zeit verbringen, aber wo sie vielleicht auch nicht so viel Know-how reinstecken, wie es vielleicht Menschen tun, die auch beruflich bereits so ein bisschen zumindest ähm, mit einem Themengebiet Kontakt haben. Ja, das heißt, deswegen ist es nicht ganz unwichtig, hierüber auch Informationen zu haben. Dann hatte ich ja gerade gesagt, ein Foto ist ganz wichtig, weil man einfach ein bisschen mehr Empathie zu einer solchen Person aufbaut, wenn man auch ein Bild von ihr hat. Und Motivation und Ziel, das sind ja auch die beiden Sachen, die ich jetzt gerade auch schon mit dabei hatte. Es gibt dann durchaus noch ein paar optionale Elemente, die man mit hinzunehmen könnte. Zum Beispiel ähm, Verhaltensmuster und Vorgehensweisen. Das äh, jetzt, jetzt kommen wir so langsam so ein bisschen in dem Bereich, wo man sich vielleicht denkt, oh, jetzt gehen wir aber so ein bisschen in Richtung Schubladen denken. Das ist tatsächlich äh, so gewollt. ja. Also Personas sind ja letztendlich eine Art von Schublade die wir uns definieren, wo wir einfach eine bestimmte Nutzergruppe reinstecken und sagen, ja, es gibt da so einen bestimmten Teil unserer Nutzerinnen und Nutzer, die üblicherweise ähnliche Charakteristiken aufweisen. Ja, und ähm, da ist es tatsächlich so ein bisschen gewollt, weil man braucht das einfach, um sich so gut eine Übersicht ähm, verschaffen zu können. Und äh, Verhaltensmuster und äh, Vorgehensweisen sind üblicherweise auch so eine Art ähm, Schublade, und äh, da ist es eben nicht ganz unwichtig, sowas zu definieren. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie definieren eine Persona für einen Anwendungsbereich, wo es zum Beispiel um, um Hotlines geht. Dann werden Sie sicherlich auf jeden Fall eine Persona definieren, die eher ein Ihnen wohlgesonnen ist und äh, wahrscheinlich eher positiv gestimmt ist und eine Persona, die Ihnen potenziell eher negativ gestimmt ist und vielleicht ein ganz anderes Verhalten an den Tag legt, wenn sie mit der Hotline in Kontakt ist als äh, die andere Persona. Was man ebenso definieren könnte, sind Interessen, Vorlieben, ähm, typische Charakterzüge, ähm, Verhalten. Das gehört so ein bisschen auch zu dem, was da oben drüber schon steht. Ähm, auch hier äh, könnte man so ein bisschen klar machen, ähm, ob denn jetzt das ähm, inhaltliche Interesse zum Umgang mit dem entsprechenden Werkzeug jetzt tatsächlich aus dem beruflichen Kontext herkommt oder einfach aus dem privaten Kontext her, weil es vielleicht eine Freizeitaktivität ist, in deren Kontext das Werkzeug verwendet wird. Und so weiter. Also hier kann man mit diesen Bereichen auch so ein bisschen inhaltlich spielen. Ängste und Vorbehalte, das ist tatsächlich nicht ganz unwichtig, wenn Sie darüber nachdenken, dass manche Werkzeuge ja eingeführt werden als Ersatz für bereits existierende Werkzeuge. Nehmen wir also zum Beispiel eine Buchführungssoftware, die von bestimmten Personen in einer Firma bereits benutzt wird und die soll jetzt durch eine neue Software ersetzt werden, dann gibt es natürlich ganz große Ängste, von wegen, dass äh, man mit der neuen Software vielleicht nicht klarkommt, dass die neue Software nicht alles kann, ähm, dass äh, vielleicht irgendwie die, die Software äh, von, der, von, der, von der Umstellung her sehr, sehr komplex ist und so weiter. Das heißt, da könnten unter Umständen Gedanken der Personen äh, da sein, die hier ähm, auch in diese Richtung gehen, was gibt es sonst noch so für Bedürfnisse und Erwartungen, die diese Persönlich, äh, diese Persona letztendlich ähm, kennzeichnen? Und wenn Sie so etwas durchgeführt haben, wie zum Beispiel ein contextual inquiry, wozu es ja auch ein anderes Video gibt, oder auch ein Interview, oder vielleicht haben Sie auch ganz anders Kontakt zu Nutzerinnen und Nutzern gehabt dann bietet es sich manchmal auch an, ein ähm, Zitat aus einem solchen Interview hiermit in die Persona aufzunehmen oder vielleicht mehrere Zitate, weil diese Zitate letztendlich so ein bisschen äh, die Person auch noch charakterisieren können. Vielleicht aufgrund der Art und Weise, wie sich diese Person ausdruckt, äh, ausdrückt oder aufgrund der Art und Weise, äh, was die Person vielleicht kritisiert oder vielleicht auch äh, in Richtung der ein, einzelnen Charakteristiken gehen, zum Beispiel welche Ängste äh, Personen äh, formuliert haben. All das könnten Sie hier als Zitat noch mit aufnehmen, um das das einfach noch besser zu charakterisieren. Und dann gibt es tatsächlich noch äh, weitere Informationen, die Sie mit aufnehmen könnten, ähm, nämlich äh, sonstige Charakteristiken, die diese Person zusätzlich noch kennzeichnen. Das könnten dann eher so Hard Facts sein, die vielleicht etwas weniger ähm, stark ähm, oder ja, die, die etwas weniger subjektiv wahrgenommen werden könnten. Ähm, das sind zum Beispiel die Fähigkeiten einer Person, Kenntnisse, ähm, Erfahrungen, dann ähm, also ja, zum Beispiel, ob die Person mit Computern umgehen kann, ob sie äh, verwandte Werkzeuge kennt, ob sie Vorgängersysteme kennt und so weiter und so fort. Das sind also auch Hardfacts, die wir hiermit aufnehmen können und auch so etwas wie die erwartete Häufigkeit äh, der Werkzeugnutzung, denn auch das ist ja unter Umständen ein äh, ganz wichtiger Aspekt, der bei Nutzerschnittstellen eine Rolle spielt. Die Frage ist jetzt, wie entstehen solche Personas? Im Prinzip hat man mehrere Möglichkeiten, solche Personas zu erstellen. Der erste Schritt wäre, dass man, oder eine Variante ist auf jeden Fall, dass man in irgendeiner Form Nutzerforschung betreibt. Zum Beispiel wiederum mit einem Contextual Inquiry, aber vielleicht auch mit äh, Umfragen oder mit Interviews. Man hat hier also, ein, äh, eine, also mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um herauszukriegen, welche Typen von Nutzerinnen und Nutzern haben wir denn potenziell für unser Werkzeug. Dann könnten Sie ähm, die Informationen, die Sie da zusammengetragen haben, innerhalb eines Workshops weiter aufbereiten und äh, strukturieren und ähm, letztendlich daraus, aus diesen einzelnen Informationen, die Sie aus der Nutzerforschung gewonnen haben, dann die einzelnen Persona her sich herauskristallisieren lassen. Sie sollten darauf achten, dass Sie versuchen, pro Nutzergruppe eine Person zu definieren. Das ist manchmal sicherlich schwer und manchmal fällt es einem auch nicht leicht, dann zu sagen, wir lassen vielleicht die eine oder andere Nutzergruppe weg oder etwas unterspezifiziert, dafür reduzieren wir die Anzahl an Personas. Aber es ist halt auch niemandem geholfen, wenn Sie zu viele Personas definieren. Sie können gegebenenfalls auch Personas aus einem äh, früheren Projekt übernehmen. Das wird tatsächlich nicht so selten gemacht. Das soll, da sollten Sie allerdings darauf achten, dass die Personas entsprechend angepasst werden. Wir hatten ja gerade das äh, gezeigt, dass einfach äh, bei der Beschreibung der Personas oft auch so ein gewisser Bezug zu dem konkreten Werkzeug herrscht, für das Sie die Persona definieren. Wenn Sie jetzt also eine Persona aus einem anderen Projekt übernehmen, wo es um die Entwicklung eines anderen Werkzeugs ging, dann passt diese Persona unter Umständen nicht auf das neue Projekt ja das und selbst wenn jetzt zum Beispiel sie schon Personas zu Webshops haben und sie definieren jetzt wieder Personas für einen Webshop dann ist ja immer noch die Frage welche Produkte sie da zum Beispiel verkaufen oder ob sie vielleicht ähm, ja mal technologisch einen Schritt weitergehen wollen und äh, da gibt es dann vielleicht nochmal andere Kriterien die relevant sind das heißt Einfach nur Personas übernehmen von einem Projekt zum anderen, das sollten Sie wenn möglich vermeiden. Aber Personas, existierende Personas anpassen und auf Basis von weiterhin erhobenen Informationen ergänzen, das sollten Sie natürlich durchaus in Erwägung ziehen, weil Sie ja schon etwas Arbeit in die Personas gescheckt haben. Gut. Welche Arten von Personas gibt es? Das ist relativ einfach eigentlich unterschieden. Es gibt einmal primäre Personas, das sind im Prinzip Personas, die ihre wichtigsten Nutzergruppen repräsentieren. Üblicherweise kann man sagen, wenn Sie mehrere Personas definieren, wenn sich also mehrere Personas herauskristallisieren, dann haben Sie üblicherweise auch mehrere Nutzerschnittstellen, die jeweils einer Persona zuzuordnen sind. Also nehmen wir zum Beispiel wieder das Beispiel eines, eines Webshops, eines Technik-Online-Shops. Üblicherweise können Sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer, die zu diesem Shop kommen, ähnlich sind. Und dementsprechend, da das ja dann eine Oberfläche für alle diese Nutzerinnen und Nutzer ist, sollten Sie versuchen, so eine durchschnittliche Person für diese Nutzerinnengruppe zu definieren. Wenn Sie hingegen jetzt zum Beispiel eine Software haben zur Buch Buchführung, dann kann es ja sein, dass Sie auf der einen Seite Personen haben, die Daten in ein Buchführungssystem eintragen und auf der anderen Seite haben Sie Personen, die sich letztendlich die Daten in dem Buchführungssystem ansehen. Und das sind natürlich nochmal zwei ganz andere Herangehensweisen und vielleicht auch ganz andere Gründe. Und da gibt es auch sicherlich getrennte Oberflächen für. Das heißt, hier macht es durchaus Sinn, über getrennte Personas nachzudenken, weil eben auch vielleicht die Kenntnisse, Fähigkeiten oder die Ziele oder die Motivation der Nutzung dieser Software dann ganz andere sind. Ja. Aber, wie gesagt, Sie sollten... Nicht zu viele Personas haben, also bei den primären Personas sollten Sie auf jeden Fall etwas vorsichtig sein, dass es nicht zu viele werden. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie definieren gerade zwei Personas, die eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen, dann sollten Sie auf jeden Fall darüber nachdenken, diese Personas miteinander äh, zu vermischen und daraus eine Persona zu bilden. Neben diesen primären Personas gibt es dann auch sekundäre Personas und äh, ergänzende Personas. Und äh, das sind dann weniger wichtige Nutzergruppen, vielleicht Nutzergruppen, die ihre Software etwas äh, seltener nutzen und die vielleicht auch zusätzliche Funktionen ähm, ihrer Software oder ihres sonstigen Werkzeugs benötigen. Aber ähm, diese Funktionen haben vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, die Kernanwendung für die äh, primären Personen, sondern sind, sondern sind eher für ähm, seltenere Nutzung von äh, Personen gedacht, die halt jetzt nicht unbedingt ständig das System nutzen, sondern vielleicht seltener nutzen oder bestimmte Funktionalitäten auch nur seltener nutzen. Und dann kann man tatsächlich noch etwas definieren, das nennt sich negative Personas. Das sind also zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer, die man explizit aus der äh, Nutzung des Produktes ausschließt und dementsprechend kann man auf dieser Basis auch Funktionalitäten ausschließen. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein Werkzeug und es ist jetzt wirklich die Frage, was nehmen wir noch an Funktionalität mit auf, was lassen wir vielleicht raus und diese Personas können Ihnen dabei vielleicht ganz konkret helfen, wenn Sie ganz konkret sagen können, also diese Funktionalität wäre eh nur für eine Persona, die wir ja gar nicht unbedingt bedienen wollen. Dann können Sie diese Funktionalität natürlich auch rauslassen und damit machen Sie letztendlich das Werkzeug viel aufgeräumter und viel strukturierter, als es vielleicht mit unglaublich vielen Funktionalitäten wäre, die Sie für alle möglichen Personengruppen mit aufnehmen würden. Gut. Was sind die Randbedingungen, die Sie bei der Definition von Personas berücksichtigen sollten? Personas sollten grundsätzlich auf Fakten basieren, nicht einfach nur auf Annahmen. Das heißt, Sie sollten sich vorher einfach genügend Gedanken darüber gemacht haben, um wen geht es hier eigentlich, welche Nutzerinnen und Nutzer möchte ich eigentlich beschreiben. Und das bedarf sicherlich einer gewissen Analyse, aber es wird ihnen auf jeden Fall helfen, hinterher Personas zu gestalten, die auch einen tatsächlichen Hintergrund haben und nicht einfach nur auf Vermutungen basieren. Personas sollten klar voneinander abgegrenzt werden können. Das ergibt sich einfach schon so ein bisschen daraus, dass natürlich ähm, primäre Personas sich meistens schon mal von den sekundären Personas abgrenzen, aber auch primäre Personas untereinander sollten sich klar voneinander abgrenzen. Personas haben üblicherweise markante und einprägsame Charaktere. Das ist deshalb nicht ganz unwichtig, wenn Sie später mit den Personas im Projekt arbeiten wollen. Und zum Beispiel sagen wollen, eine bestimmte Funktionalität ordne ich jetzt einer bestimmten Person dazu, dann ist es relativ gut, wenn Sie dort sehr starke und sehr prägnante Charaktere definiert haben, weil Sie dann, das werden Sie feststellen, einfach auch mit den Namen dieser Personas entsprechend arbeiten. Also zum Beispiel werden sie sagen, ja, diese Funktionalität äh, zum Suchen von Festplatten in einem Technik-Online-Shop, das ist ganz klar der Persona Patrick Harms zuzuordnen, weil ähm, diese Persona eben genau das braucht und auch entsprechend dazu passt. Das heißt, sie werden dann eher von Patrick Harms reden und nicht von, ähm, ja, einfach nur Persona 1 oder Persona 2. Dann sollten die Personas einen hohen äh, Wiedererkennungswert haben, das ergibt sich dann meistens auch auf Basis der markanten und einprägsamen Charaktere. Da sind wir Menschen einfach so, wir können andere Personen, auch wenn sie fiktiv sind, immer besser wiedererkennen, je markanter und einprägsamer äh, sie sind. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die in Filmen oder auch in Büchern sehr gern eingesetzt wird. Wenn Sie mal darauf achten, in Filmen werden Personen immer am Anfang relativ gut skizziert mit markanten Zügen, ob das jetzt Charakterzüge sind oder auch optische markante Aspekte. Das ist immer ganz wichtig, um Personen auch gut voneinander trennen zu können, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch die Leserinnen und Leser relativ gut die Personen von Anfang an, getrennt voneinander betrachten können, um dann auch deren Zusammenspiel besser verstehen zu können. Das ist mit ein Grund, warum in Filmen oft ähm, sagen wir es mal so, der Polizist hat meistens irgendeinen schlechten familiären Hintergrund, ähm, sowas wie äh, seine Frau ist schon gestorben oder sowas. Einfach weil dadurch eine ja prägnante und einprägsamere Person skizziert wird, als wenn es jetzt so ein Durchschnitts-Max-Mustermann-Polizist wäre, ähm, bei dem es einfach nichts Besonderes gibt. Gibt es auch manchmal in den Filmen, aber wenn das so die Hauptrolle ist, wo man dann so was ganz Besonderes äh, darstellen möchte, dann sind das auch immer nur ganz besondere Charaktere. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir über fiktive Personen reden, die Personen sollten realistisch sein. Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie Personas definieren, wo die Eigenschaften einfach zu weitreichend sind, wo es einfach nicht mehr real wirkt. Hier kommen wir dann so ein bisschen von dem weg, was dann vielleicht in Film und Fernsehen noch verwendet wird oder in Büchern. Sie sollten also auf keinen Fall zu weit gehen. Es sollten immer noch reale Personen sein können, die gegebenenfalls morgen ihr Werkzeug einsetzen. Personas sollten also dementsprechend so definiert sein, dass Sie als tatsächlich existierende Personen wahrgenommen werden können und nicht einfach nur als äh, fiktive Personen. Wo können Sie die Personas dann schließlich nutzen? Überall. Im Prinzip in Besprechungen, wenn Sie irgendwie über die weiteren Schritte im Projekt reden. Sie können sie als Referenz verwenden, um zum Beispiel zu sagen, diese Funktionalität ordne nicht dieser Persona zu aber auch in Präsentationen oder Dokumentationen, wenn es also um einzelne Aspekte eines Projektes geht, können Sie immer wieder auf die Personas verweisen und damit einen ganz klaren Bezug zur tatsächlichen Nutzergruppe herstellen. Wichtig ist dafür allerdings, sonst wirkt das etwas komisch, dass Sie diese Personas unter den ganzen Projektbeteiligten bekannt machen. Das können Sie zum Beispiel machen, indem Sie die Personas tatsächlich ausdrucken und irgendwo an die Wand hängen oder sie einfach auch auf Tischen verteilen während Besprechungen oder auch per E-Mail verschicken oder, oder, oder. Es gibt hier ganz viele Möglichkeiten, aber es sollte so sein, dass das ganze Projekt diese Personas kennt und auch die Charakteristiken der Personas. Und damit kommen wir auch schon zur Übung in, in diesem Video. Ähm, in dieser Übung geht es jetzt, das hätten Sie sich wahrscheinlich fast denken können, darum tatsächlich eine Persona zu erstellen. Und zwar... Wählen Sie ein ganz eigenes Beispiel für ein Werkzeug. Das kann also irgendeine Website sein, eine App, irgendein technisches Gerät. Sie haben ja gerade gesehen, ich habe das mal grob ausgeziert für eine Kettensäge. Das geht also auch durchaus. Ähm dann überlegen Sie sich so ein bisschen, wer wird dieses Werkzeug üblicherweise nutzen. Also definieren Sie so ein bisschen so einen Namen, Alter und Beruf dieser Person. Ich würde mich jetzt natürlich wahnsinnig freuen, wenn dann bei der Lösung der Aufgabe nicht immer nur Personas rauskommen, die alle Patrick Harms heißen und unterschiedliche Eigenschaften haben. Vielleicht sind sie auch etwas kreativer, was die Namensgebung an dieser Stelle angeht. Mein Foto können Sie aber ruhig verwenden, da habe ich jetzt letztendlich nichts dagegen. Und dann definieren Sie auch, welche Interessen, äh, welchen Charakter, welche, äh, welches Verhalten legen diese Personen aus an den Tag, Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, im Prinzip alles, was auf den Folien vorher bereits erläutert wurde. Ebenso die Ziele und Motivationen dieser Personen und äh, welche Erwartungen haben diese äh, Personen üblicherweise an das Werkzeug. Das erscheint manchmal im ersten Moment relativ einfach, ähm, sowas zu definieren, also ähm, eine solche Persona zu definieren, aber ganz so einfach ist das oft tatsächlich nicht. Also da muss man manchmal schon etwas mehr Gedankengut reinstecken. Wenn man es zu oberflächlich macht, wird das Ergebnis sicherlich nicht ganz so gut sein. Was Sie jetzt hier in der Übung natürlich nicht machen können, ist vorher noch ein richtiges Contextual Inquiry durchführen und dergleichen. Darauf müssen Sie vielleicht verzichten, aber vielleicht können Sie auch die Ergebnisse Ihres vorherigen Contextual Inquiries Einfach mal ähm, nachnutzen. Vielleicht hilft das ja auch dann, dann nehmen Sie einfach das gleiche Beispiel. Aber ich kann Ihnen auch äh, nur empfehlen, das auch einfach mal aus dem Nichts heraus äh, zu versuchen, eine Person zu definieren. Denn das ist nicht unbedingt einfach und bedarf auch einer gewissen Kreativität. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Präsentation angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Video. Bis dann!